Hallo, liebe Rasenfreaks, es sind verrückte Zeiten. Da wollen wir alle hier in Frühling reinsteigen und die ganze Welt steht still. Da kann man sehr dankbar sein, wenn man hier ein bisschen Freiraum hat. Und vielleicht könnt ihr euch zumindest ein bisschen mitfreuen an meinem Rasen, an meinem Grundstück. Ja. Ich äh, bin noch im Büro. <lacht> noch hat mein Arbeitgeber mich nicht nach Hause geschickt, was ich ein bisschen bescheuert finde. Eigentlich geht das gar nicht mehr. Und jetzt schauen wir, was wir machen. Wir werden jetzt mal hier das hohe Gras mähen. Einmal mit dem Mulchmäher rübergehen über hier die Ränder, wo das Gras schon richtig schön hoch wächst. Eigentlich noch zu feucht zum Mähen. Auch hier ganz unterschiedliche Gräser. <lacht> ja. Dann hier die Südkante einmal entlang schießen. Genau. Einfach irgendwas machen. Irgendwie sich beschäftigen. Egal was, der Werkstatt arbeiten, ich muss meinen John Deere noch reparieren. Der springt nicht richtig an und ich habe jetzt vielleicht einen Käufer gefunden. Oh, richtig gut wird der Deal auch nicht werden, aber Hauptsache ich bin das Ding los. Naja, oh hier die schönen Tulpen, netten kleinen Glücksmomenten, schick, hübsch hier, die Tulpenkante. Ist noch ein bisschen interessant. Hier ist noch ein bisschen Moos im Rasen. Schon ein bisschen schwarz geworden durch den Eisendünger. Boah. Aber nicht so stark, wie ich das dachte. Ja, hier im hinteren Bereich, der kann man schon fast wieder mit. <lacht> Ich kann hier Im März alle zwei bis drei Tage mähen. Ja, du bist bescheuert, Andreas. Völlig. <lacht> Nein. Einmal die Woche reicht. Aber ich habe... Also das ist ja genau der Fetisch, den ich habe. Ich könnte jeden Tag mähen. Das ist furchtbar. Also ehrlich. Deswegen, ihr fragt mir immer Rasenroboter. Ja, Rasenroboter ist nicht mein Ding. Rasenroboter mähen von selbst. Die sind natürlich... Unglaublich praktisch. Aber nichts für den Rasenstück, der wir selber mähen. <lacht> das ist auch wirklich ganz niedlich. Schick. Überall bricht es auf. Klasse. Meine Frau hat wunderschön hier unseren Hartriegel beschnitten. Das ist richtig toll geworden. Richtig klasse. So ein bisschen das Gras äh, rundherum entfernt, dass man da besser rummähen kann. Hat sie klasse gemacht. Wunderschön. Ja, ein großes Projekt, das ich noch angehen will, das ich <lacht> jetzt wahrscheinlich viel Zeit haben werde, ist unsere Terrasse hier. Unsere Terrasse die ist völlig hin. Die ist sowas von hin. Und da sollen neue Bretter rauf. Und dann will ich die Terrasse durchziehen, hinten bis zum Schlafzimmer. Hier. Das ist unsere, ich ob ihr das jetzt sehen. das ist unsere Schlafzimmertür. Und hier unten sind halt eben nur Steine. Und ich würde gerne hier so rauslaufen. Und dann hier so einmal schön morgens nach dem Aufstehen frische Luft schnappen und das kann ich jetzt noch nicht. Deswegen will ich die ganze Terrasse hier durchlaufen lassen. Ich will die auch dann ein bisschen schmaler machen und in einer Linie hier längs ziehen, damit ich hier besser auch längs mähen kann. Denn diese, diese reingezogenen diese reingezogenen Bereiche hier, ah, die sind echt furchtbar zu mähen. Auch die vordere Ecke ist nicht schön zu mähen, obwohl die relativ gut wächst. Hier diese Ecke hier ich hoffe ihr seht das alles. Diese Ecke hier, die ist auch blöd zu mähen. Da kommt schon das erste Cleanest. Da das erste Cleanest. Das gibt es ja gar nicht. Guck mal Freaks. Wunderhübsch hier da. Da fängt an die Zier Zierkirsche zu blühen. Wow! Da summen die, hummeln drin rum, oh, wie schön. Ja, Blumen und Blüten sind ganz wichtig. Da werden wir auch was tun dieses Jahr. Da werden wir auch mehr mehr Blumen hier pflanzen. Mal, mal gucken. So, jetzt hole ich mehr raus. Yeah! <lacht> Eingepackt in der Ecke Mein alter Stieger Mulchmeer Ups Thema Mulchmäher oder Auswurfmäher habe ich auch mal ein schönes Video gemacht. reiner Mulchmäher, der kann nicht auswerfen, den nehme ich immer hier für das hohe Gras. Da stört mich das Mulchen nicht und geht halt besonders schnell und einfach, man hat keinen Rasenschnitt. Einer fragte hier bei meinem letzten Video, was machst du mit deinem Rasenschnitt? Den sammle ich immer auf dem großen Haufen. Und dann fahre ich den Rasenschnitt regelmäßig ab, hier in so eine, auf so einem Wertstoffhof. Und was anderes geht leider nicht. Also den jetzt umzuwandeln in Humus ist extrem aufwendig. Und ich habe so viel Rasenschnitt, weil ich eben das Gras auch aufnehmen will, um eben die Wurmpopulation ein bisschen zu reduzieren, um das Ausbreiten der Poa anua zu reduzieren, um das Filzen äh, im Zaum zu halten, nehme ich doch den Rasen jetzt seit zwei Jahren jetzt auf. Und das hat sich ganz gut bewährt. Also ich habe nur sehr, sehr wenig Filz im Boden, aber immer noch eine ganze Menge Wurmhaufen. Gut, das wird sich auch jetzt verändern. Mal wieder eine Schicht Sand drüber, dann ist das auch ein bisschen einfacher, diese Wurmhaufen wieder einzuebnen. 어 oh. Ja, liebe Rasenfreaks, das war's mit ein paar aktuellen News vom Rasenfreak. Vielen, vielen Dank, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Abonniert mich gerne und macht die Glocke an, dann habt ihr immer gleich die Info, wenn ich was hochgeladen habe. Und bleibt fröhlich und gesund in diesen merkwürdigen Zeiten. Euer Rasenfreak. Tschüss.